Ja, das Fahrzeug Ihr seid ja schon da, das, das, das, das habe ich ja ganz vergessen, oh Mann, oh Mann. Äh, ihr seid bestimmt alle fast nur da, wie in dem Gewinnspiel tippe ich mal. So, ihr habt ja schon die ersten Teilnahmebedingungen gelesen. Einfach ein Abo auf YouTube und Twitch da lassen. Und die zweite ist eine Frage. Und Die Frage ist, wie ist mein Name in, wie soll ich sagen, in der Xbox App? Nicht, da steht ja immer so ein Name drauf, also Profilname. Den müsst ihr erraten. Entweder per Flüsternachricht auf Twitch oder per YouTube, per PN. Wie ihr es gerne haben möchtet. Und ähm, ich zeige euch noch, noch natürlich das Schätzchen, was ihr gewinnen könnt. So, ich muss noch reinschauen, ob man es gut sieht. Das wäre die hier. Die Eisbärer 360 Grad. Eine echt gute CPU-Kühlung. Und nichts ist die ist komplett neu, also die ist überall eingeschweißt. Die habe ich geliefert bekommen von IceBear, also von alpha aber ich kann euch auch nicht sagen warum. Aber es ist echt ein cooles Ding, die hatte ich selber auch schon im PC drin. Und die könnt ihr gewinnen. Also dran denken. Einfach nur, ja, einfach nur auf YouTube, Twitch abonnieren, Frage beantworten, wie ist mein Profilname in der Xbox App. Und, also beim Game Pass, was es da als Verwirrung kommt, einfach der Game Pass, Game Pass Name von mir, wieder ist. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und sonst, also ich werde es halt so verlosen, ich werde halt dann die richtigen Antworten rausfiltern und schauen, wer mich abonniert hat. Und dann eine exo tabelle und per Zufallprinzip wird dann einer gezogen. Ich wünsche euch viel Glück. Bis dann. Viel Erfolg.